Und jetzt macht deine Augen auf, sie sind nicht der Rede wert. Für viele ist Erfolg, wenn man Geld macht um Mercedes fährt. Für mich ist Erfolg, wenn dieser Track hier nicht -E stärkt. Steht man einmal an der Klippe, hat man viel gelernt. Stimmen, wenn er wie Zündschnur und. Jo, was geht ab, Leute? Mein hier. und heute, Jungs, so wie ihr das Video schon sehen könnt. Wir sind halt nicht hier vorne, sondern am DO3. Ja, am DO3, meine Freunde. Ihr könnt sehen, das ist der Unlock All, den ich von Rescue bekommen habe. Der wurde auch in meiner Instagram-Story verlinkt. Wie gesagt, er wird diesmal auch unter meiner Beschreibung sein und in den angepinnten Kommentar verlinkt sein. Dort könnt ihr bei ihm einen echt entspannten, billigen Onloc-Roll kaufen können. Und wie gesagt, ich empfehle nur die besten weiter Und wir schauen uns mal an, was der ja gute Kollege uns ja drauf gemacht hat. Und er kann, wie gesagt, verschiedene Dinge drauf machen. Ich wollte halt die Dinge haben, wo ich ja viele Kits und sowas bekomme, viele Bestechungen. Und ähm, natürlich kann man noch das Doppelte und alles sich besorgen. Aber mir fehlt einfach, also ich möchte halt generell so die AN, die AMC und die RPK, wenn es natürlich geht. Im habe ich natürlich die MSMC und die spricht die KVK und ich hätte schon mal Bock auf die RPK, also wenn wir Glück haben, haben wir die RPK dann nachher auf der Hand. Und äh, wie gesagt, er ist verlinkt. Abchecken, Instagram hat das jetzt ja auch noch abgecheckt. Ehren alle die, die sich wirklich diesen guten Kollegen hier anschauen, die ihn wenigstens pushen, ein bisschen Feedback geben. Er ist jetzt noch relativ ähm, klein. Deswegen sollten auch solche Leute ein bisschen Push geben, ein bisschen Aufmerksamkeit, weil solche Leute haben verdient, sowas. Ist meine Meinung. und ich würde sagen, Jungs, wir schauen mal rein, was hier heute dabei ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den 20er Bundle an hier. Keine Dupletten, aber wir fangen erstmal an mit der Tarnungsbestechung. Ganz simpel, mit der sind entschlüsselt. Oh ja, oh ja, oh ja. Schmackhaft, die pinke Tarnung. Jetzt einmal die grüne und einmal die pinke. Ähm, die pinke bzw. die Linie ist am besten, weil die grüne die sieht echt low aus. Schmackhaft, also haben wir schon mal die hier gezogen. Ich sagen, wir ziehen ähm, auch instant die vier Nahkampfbestechung, weil die Entlossierungen sind eher weniger. Deswegen würde ich sagen, go rein da. Okay, ein Ja. Ja. <lacht> Next. Wie gesagt, Nahkampf spiele ich mich halt gar nicht, deswegen. Kurien, Gesang. Genau. Oh, sag nicht Leute dazu. Schnitzer, GG. Ich wir nochmal Schnitten bekommen jetzt bitte? Ohja, oh. Ja, oh, ja, oh, ja, oh ja. bei Nahkampfwaffen. So was habe ich lange nicht gesehen, zumindest nicht in diesem Zustand. Schmeckt. So, als nächstes, wir sagen, machen wir auf entspannterweise mal den Drilling auf und hoffen mal, dass wir was Gutes ziehen. Danach machen wir die 40er Kisten weiter und dann die vier Waffenbestechungen und dann halt den Rest. Jetzt, oh, warte, bevor wir die vier Waffenbestechungen machen, würde ich sagen, wir müssen kurz ausgeben. Dann würde ich sagen. Let's go, mit den Drilling Boys. Mach schon auf. Mach schon was Gutes. Hat oh ja ein, oh ja, oh ja, okay. Eine, eine Wunschwaffe haben wir auf jeden Fall schon mal. hat, würde ich sagen. Eine Waffe, die ich haben wollte, auf den Account haben wir schon mal. Schmeckt. So. Jetzt kommen die 40er Bundle. Ich hoffe, wir ziehen auch noch irgendwie eine schöne Waffe. So, jetzt sind auch die RPK und die MSC sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Der Kupferstich. Ich sag auf 20 Kisten machen wir kurz nochmal vor 10er Kisten auf, ungefähr wir Stück und dann machen wir wieder weiter mit dem mit dem 40er Bundle. Wegen Packlack, das Bescheid. Ah. Back to the board. So was haben wir im Angebot? Hm, ich sollte meine Komm, mit am besten nach irgendeine. Am besten MS oder RPK noch spielen. Am besten würde ich mich für RPK freuen. Oh, wir, oh, wir ziehen doch nicht die ja, so, der ist eigentlich auch keine Scheißwache, die haben sogar von anderen Akkern auch. schmeckt. Ja, schmeckt. also AN haben wir schon mal. Zeit halt sterben. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Stern und die KvK. Also was wir machen, ich Gut, RPK, MSNC. Reingeschissen ist, dann kommt wieder so ein Remote. so eine Battery Sport, so, wir wollen noch irgendwas mit uns sehen. Ah, Sturmtornung. Nur noch die APK. Genau, geht drei Kisten, dann haben wir mal so fünf Zehnerkisten auf. Reingeschissen ist weg. Ah, auch wieder reingeschissen. So, würde ich sagen, machen wir kurz fünf Stück der Fünferkisten auf. Äh, der Zehnerkisten. Aber ich würde sagen, wir machen drei Kisten auf. Drei Kisten sollte eigentlich reichen. Wir wollen noch. Der Preis ist auch wieder mehr, mal kacke ich weiß, aber ich Ding war da ja in den Text let's go, noch mehr Waffe würde ich gerne ziehen wollen Am besten das die, oh was ist Meisterschaft dieser Laden hier übernimmt keine Haftung für irgendwelche Folgeschäden inklusive Tod oh, das ist ein Ich würde gerne noch eine Waffe das Pack hier Ich würde gerne noch Waffen ziehen Aber oh, da hinten kommt Waffen Ah, auch wenn jetzt es nicht Nee, Haymaker Ich ja, würde ich auch nicht spielen Reingeschissenes Pack, aber ah, vollkommen Oh, hin, wo kommen mit die AKU? GG habe ich auch noch nicht gespielt, aber glaub, ich glaube die ist diese so gute Sache Oh, die stürmte auch noch gleich Da fahre sie nice aus von Nomad So, ich werde die Pack eigentlich relativ gute Waffen gezogen. Sollte ich, mich, wie gesagt, noch für die MCC und die RPK vorhören, das die RPK, weil ich habe die noch nie gespielt. Sturm. Wie gesagt, so, ich, die Tarnung sind eigentlich unnötig auf den letzten zwei Packs. Eigentlich ist noch vollkommen letztes Pack. Drei Coins so bekommen auf jeden Fall nochmal. So, äh, das kann ich mir aktuell machen wir mal den 6er Pack hier auf. Let's go. Auf mal auf den Glück hier. Die wir natürlich nie Super haben. Weil ich echt gerne Bock auf die nie diese Zeiten, würde ich sagen. Geben wir erst mal noch doppelt Reihe hier. 192 Machen wir erstmal wieder diese Welten dann auf, hier. Okay. Dann Bis unsere Coins leer sind. Und dann kommen zum Schluss die vier Waffenbestechungen. Und ich kann nicht zu 100% sagen, dass wir auf jeden Fall die TPS ziehen. Weil es einfach gezogene Waffe ist. Weil die TPSH, die ziehe ich auch manchmal auf, auf meinen anderen Account, äh, also mein auf anderen Account, sieht man diese TPSH einfach so, so schnell oder so, der erste als andere Waffe so. Jetzt noch nicht der Fall, aber wird dann auf jeden Fall noch kommen. Ich würde gerne noch eine Waffe ziehen wollen. Ja, die Eisteilungen für so eine Sniper, oh, Nahkampfwaffen, oh, Nahkampfwaffe, naja. Die ziehen viele Nahkampfwaffen ab, ich würde gerne eine Waffe ziehen wollen. Jetzt erstmal. Da Doppelte so, investieren. 24, können wir noch zwei recht auch machen. Ethisch, da sind wir also ja das Messerbuch. Ah, das hat nichts Respekt. So, machen wir mal hier unsere Doppelten. Gucken, wir mal ein Packs ziehen können hier. Ja. So. Wir konnten jetzt bis jetzt sehen, was wir alles gezogen haben. Jetzt hoffen wir nochmal, oder wünschen wir auf jeden Fall mal Glück, dass wir... Die APK und die MSMC ziehen und eine Waffe wird auf jeden Fall die PPSH werden, ich weiß es einfach. Und wenn die PPS, PPSH kommt, dann, dann werde ich mich irgendwas überlegen, was ich verlose. <lacht> ja, aber wir labern nicht, wir gehen rein da. Oh ne, die HLX, aua. Wow. die größte dreckswaffen ich sollte meine echt besser kennen. Oh, RPK! RPK und 30 Coins! Ehren! Schmackhaft! RPK! Nein, wollte ich nicht. X! Bruder, wir haben die KVK, XMC und RPK. Genau die drei Wunschwaffen, die wir wollten. Und die Stern sogar noch dazu. Digga. Und Jungs, sowas könnt ihr euch kaufen bei den rescue.mods auf Instagram. Gönnt euch, Jungs. Videobeschreibung, angefindet Kommentar. Klickt drauf, kauft euch einen billigen Account mit meinem Account Manoraleis. Mehr kriegt ihr einfach nicht. Zu geil. Wir haben drei Wunschwaffen gehabt und die haben wir haben ja sogar bekommen. So, letzte Waffe ist mir eigentlich egal. Ja, guck mal, 1911, oh nicht schlecht. Was wollen wir mehr? Schmackhaft, oder Jungs? So, würde ich sagen, wir mal die Doppelnummer ein investieren hier eintauschen 47, okay wir uns mal noch einen 30er Pack, wenn wir Glück haben machen wir mal Sachen hier ah, den auch nicht auf irgendwas denn heptisch haben, oder? ne, ich schwindel so, und ich 10er Packs nach hier oh, ja, Da stürmen wir gerade den Schwarzmarkt hier die Jungs, genau so, genau so wollte ich halt auch haben, ehrlich. Ja, ja nicht das heißt zu ich nicht geil ja, ich bin richtig Bock auf DO3, guck mal, okay Jungs, wir haben alles investiert, ehrenhafter Unlock All, ja okay, wir schauen mal alles, was wir jetzt an Waffen gezogen haben, einmal die KVK, wie like die AN-94 von Black Ops 2, GG, Kuss auf die Waffe, als nächstes die HLX, naja, würde ich jetzt nicht spielen wollen, weil, die echt kacke, dann die AK-74, o eigentlich eine schmackhafte Waffe, habe ich bis jetzt noch gar nicht gespielt aber ich glaube die sollte eigentlich auch mit guten sets äh, mit guten aufsätzen eigentlich reinballern die schöne waffe hier xmc Overporter waffe deswegen mein favorit natürlich hier die Stern, zu geile zu geile weltkriegswaffe feiere ich einfach zu sehr und schmackhaft so als nächstes die olympia gezogen der habe ich glaube ich doch schon ich, ich glaube, da hat mir sogar zwei und hab alles drauf gemacht und hat irgendwie schon ähm, einen Tag geöffnet, bevor er drauf war. Wie ihr könnt ja sehen, Olympia ist auf jeden Fall auch nochmal drauf. Könnt ihr auf jeden Fall sehen. Und äh, ja, als nächstes die RPK. Genau die Waffe, die wir haben wollten. Ist wirklich sehr überpowered in dem Spiel. Deswegen bock sich auch mit dieser Waffe einfach zu spielen. Schmeckt. Ich schaffe jetzt haben wir leider keine gezogen, ist auch nicht so schlimm. So, als nächstes haben wir die 1911 gezogen. Wisst ihr wisst Bescheid, schmackhaft. 60 Waffen. Einfach mich gezogen. Einfach. So einmal ja, Schraubenschlüssel, Schlagring, gesang Schnitzer, und Zucker was? Nun Chaku, ja, Preis, auch schon da, Fall des Sorgens, Left, Buschwacker, Rabenauge, das war's und Mehr wollte ich einfach nicht. Ich wollte genau diese drei Waffen haben. Und wir bekommen sogar einmal noch mehr gegönnt. Und wenn ihr euch jetzt genau jetzt. Unlock All kaufen wollt, dann bitte bei Rescue.mods. Keinen anderen bei Rescue. Dauert es nicht lange. Der macht euch die Unlock All sogar am gleichen Tag noch. Logischerweise kriegt sogar in sehr schneller Zeit hin und ich muss auch nicht lange warten. Mein Account wurde direkt fertig. Deswegen, Jungs, gönnt dem, Junge. Und äh, würde ich sagen, Jungs, bis zum nächsten Mal, Jungs. Und haut rein.